Okay. <lacht> was riecht ich denn denn? <lacht> riecht ich hier meinen mein, mein eigenen Scheiß <lacht> oder was? Meine Hände. das stinkt für mich alles hier. Das ist so. Fass bitte hier nicht mehr viele Sachen an. Ich fass hier ja nicht mehr an, weil der einfach nur stinkt. Ey. Also jetzt hier willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Wir testen heute Störtebecker Kellerbier. Wir machen ihn, den, den Sixer. Das ist immer noch der Geruch von dem Fußtrübeln hier drin, das, das, das geht ja nicht. Welche testen wir denn heute? Lassen wir uns überraschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 bis 6. Kellerbier, hab ich gesagt, testen wir. Und einen Stift brauche ich. Einen Stift brauche ich auch. Ja, yeah. ja. Hab ich schon gesagt, dass ich gerade einen Stift brauche, oder? Kellerbier 1402 Feigenherb weich. Kommen heute manch nach vorne, warum denn nicht? Ja, er macht wichsen lange Arm. Gibt ein um. bitte ja. redet in eine andere Richtung. Prognose: ähm, Bronze. Deutsche Dreiland-Zirbot ist schon mal jedem auspacken oder wegpacken. Raus. Hast du das schon vorher in diesen alles? Nein, natürlich nicht. Du bist viel zu schnell. Ich konzentriere mich hier, dass ich überhaupt irgendwie von dem hoch hier abkomme. Also Kellerbier 1402. Ja. Ist ein naturbelassenes, untergäriges Kellerbier nach Pilsener Proart mit Stammwürze von 11,1%. Genusstemperatur steht hier 10 Grad Celsius. Ja, 4,8%. Pilsener Münchner Malz lassen die strohgoldene Farbe und das weiche Mundgefühl entstehen. Wir werden sehen. Kalte Gärung sorgt für die feine Kohlensäure und den trockenen Trunk. Elegante Opfung mit den Sorten Select, Tradition, Perle und Mandarina, Bavaria verleiht die zarten durch nach Kräutern und Blumen sowie die ausgeglichene Herbe. Auf, deinen Anziehenfinger. We will see. Erstmal Spannung. Sag mal. Äh, hell, leicht, trüb. Der Schaum geht schnell weg. Wo ist der Wecker? Prost! Oh, ist lecker! Na, hat nicht ganz die 10 Grad? Ich würde sagen, sind 9,5. Mild, leicht fruchtig, angenehme Kohlensäure. im Mundgefühl. Also sehr weich, also wirklich weich. Und ein trockener Trunk. Egal ob Uber kommt oder nicht, das ist Bronze. Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes. Aber vermutlich billiges. Na. Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Also, herzlichen Glückwunsch. Grüße gehen raus an Oma Hertha, die uns äh, den Sixer geschenkt hat. War, Oma, wenn jetzt äh, siehst war. Vielen Dank, Oma. Danke, Oma. Übrigens. Dann man das nächste Mal. Übrigens, übrigens, du redest auch mal übrigens. Also, du untersprichst mich ja immer. Nein, du kommst ja nicht aus dem Knick hier, ja. Du meinst selber. Ich hab jetzt Gott sei Dank endlich mal den die Unterschied zwischen Dithmarscher und äh, das dit, dit so äh, landbier ne? Und ich muss ja jetzt ehrlich sagen, das ist, ist mir ein Tick lieber. Ja, vom Landbier her, aber nicht vom äh, Original. Das muss ich noch probieren. Als nächstes gibt es halt leckere Störtebecker Bernsteinweizen. Oh. Enrico, da frisst du dir schon groß. Alter, ey, Judith, oh, Bernstein, Weizen, das nächste Mal. Also abonnieren. Weizen und dann noch Bernstein. Kommentieren Alter, und halt. Ja. Oh. oh, ey. Ja, die gehört alle zum Sixer dazu. Alter, schlimmer, wieso ist es Das seltsame ist, dass kein Flüssen haben wir jetzt. Ja, klar. Ja? Ja, definitiv. Alter, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein, bleibt feiern das zum